Ich denke, dass sich die politische Meinungsäußerung leider nicht verändert. Also ich denke, dass es einfach nur diejenigen betrifft, die vorher auch schon politikaffin waren und sich mit dem Thema beschäftigt haben und die einfach noch mehr sich damit beschäftigen, dass diejenigen, die aber da bisher auch noch keinen Zugang hatten, das nicht durchs Noon gefunden haben. Dafür ist das, glaube ich, von deren Lebenswelt zu weit weg.